Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Let's Play Civilization 3, ich glaube es ist inzwischen die, 45, nee, die 46. Folge, ich bin mir nicht ganz sicher, ja doch die 46. müsste es sein. Und ich hab, habe jetzt länger nicht gespielt. Oh, wir haben 1990. Ich habe länger nicht gespielt und ich weiß nicht genau, äh, wieso der Stand der Dinge war. Von daher muss ich mich ein bisschen einfinden. Das andere war ja alles vorproduziert, was jetzt bisher kam. Okay. Dann schauen wir mal. Da ist gerade ein Schiff in New Amsterdam angekommen und hat... Ach ja, okay. Und liefert ein paar geile geile Sachen. Unload all. Ja. Ich kann das Schiff, das will ich aber auch nicht mehr. Das kann ich jetzt hier auch disbanden. Dann gibt es gleich noch einen Punkt für das Solar Plant dazu. Genau. Und die Modern Armor, das ist eine gute Verteidigung für diese Stadt. Aber es sieht ja überall schon ziemlich gut aus hier. Zumindest in der unmittelbaren Umgebung. Ja, das muss weg. Und hier schätze ich mal... Ja, doch. Da reiche ich noch an... Achso, das ist jetzt hier oben. Da ist ja sowieso noch viel zu tun. Genau, da kann ich jetzt Bewässerungsanlagen bauen, beziehungsweise vielleicht ist es gar nicht so klug, da Bewässerungsanlagen zu bauen. Naja, jetzt habe ich es getan. Ich hoffe, ich habe äh, beim letzten Let's Play noch... es noch gepackt, die... Äh, äh, äh, na, sag schon. Hier fehlt's noch. Noch gepackt. Den, den, den, den, den, ach ja, jetzt habe ich vergessen, was ich wollte, verdammte Hacke. Egal. Ich baue hier eine Stadt. Das will ich. Ja, ich will... Hier störe ich niemanden und ich baue eine Stadt und die nenne ich. Oh, oh Gott, wie nenne ich diese Stadt? Ach Gott, ey, wie. Ja, ich brauche irgendwie äh, mehr Städtenamen. Und äh, mir fallen keine mehr ein. Mir fallen einfach keine. Stendal, haben wir Stendal schon? Stendal. Oh yeah. Okay. Das ist Stendal und wir bauen ein Korthaus. Wie ungewöhnlich. Ja, okay. Also ich glaube, wir waren so weit, dass so ziemlich der ganze Kontinent York müssen wir müssen nach York gucken. York und Coventry auch Ja hier ist alles gebaut Ach, Cathedral Cathedral sieht fast aus wie ein Coal Plant wenn man so die Icons anguckt. Uh, yeah. Switch immediately. Yes, yes, yes, do it. Norwich. Uh, auf jeden Fall alles englische Städte. Die zweite Stadt habe ich vergessen. <lacht> Ja, hier ist mit dem Recycling-Center jetzt auch alles fertig. Police Station kann ich noch ausbauen. Temple, Temple, Temple. Temple Tuttles. Da gehen sie dann gleich mal auf Geld, ja, also... Um das wieder reinzuholen, was ich hier ausgebe. Aber äh, das bringt mir alles auch Kultur. Das ist ziemlich cool. Ja, dann bau halt äh, das Hospital. Ja, dann bau halt das Hospital. Ja, dann bau halt äh, das Hospital. Ja, dann ja, ja, hier wisst ihr wisst. Ähm okay. Okay, hier ist das Aquädukt fertig. Kann die Stadt überwachsen. Nicht wirklich nur ein Ach, doch, wenn hier mehr mehr Wasserflächen äh, vorhanden sind, dann könnte die Stadt auch weiter wachsen. Ne? Mehr Bewässerung. Doch, das geht in der Demokratie. So, aber äh, wir können jetzt hier erstmal hier Dick Factory bauen. Ja. Bristol. Bristol, Bristol, Bristol. Okay. Weiß ich aber auch nicht so wirklich. Ich rüber nach Ipswich, dann können da die Factory unterstützt unterstützt werden. Äh, und wir hatten jetzt, glaube ich, so ein paar Disorders hier. Einmal in Bremerhaven, genau. Und dann irgendwo bei den englischen Städten. Nicht zu wenig. Irgendwie drei, glaube ich. Drei Fälle. York. Ah, und noch zwei nebeneinander. Okay. Ja, mach mal da sauber. Jetzt habe ich den festgesetzt. Das war natürlich ein Fehler. Ich wollte den noch nicht festsetzen. Das denkt ihr von mir. Das soll eine Straße bauen. Alright. Hier ist alles soweit fertig. Wie schaut's denn aus? Oh, hier ist eigentlich noch eine große Freifläche. Da kann man auch noch eine Stadt reinbauen. <lacht> hm. Ich baue mal hier eine Schienenverbindung rüber. Ja, baue erstmal nur eine Straße und dann lassen wir das irgendwie automatisch machen mit der Gams da drunter. darunter. Äh, ja, Modern Armor wollte ich gar nicht bauen. Hm, das kann sich nur um ein Versehen handeln. Was mache ich jetzt mit der? Erstmal in meine Hafenübersetzstadt hier. Genau. Hier geht es schon ab. Ist so, auch die Straße gleich fertig. Ja. Wie sieht es denn hier so weiter aus? Vielleicht hier oben. Da müssen doch, müssen doch noch Schienennetze gebaut werden. Da muss ich doch noch was unternehmen. Da wurde noch eine Modern Armor angefertigt. Können wir jetzt auch zum Tempel übergehen. Die meisten Städte haben wir hier schon zwei Modern Armor. Da. Diese Stadt. Na, das ging flott. Uh, this Bam, uh, this Okay, hier ist noch ein Berg, es sind noch mehrere Berge, die noch irgendwie Unterstützung betragen könnten. Klar, hier sieht alles schon ganz gut aus, da können wir mal die Verschmutzung wegmachen. Uh, was für ein Kuddelmuddel hier! Äh, bau mal eine Verbindung nach Reims. Und du. Oh, hier gibt's doch noch viel zu tun. und nun sind die automatisierten Arbeiter wieder unterwegs <lacht> ja das mit, mit der Verschmutzung kriegen die ja langsam gebacken hier einige Städte sind noch so ein bisschen vernachlässigt was die den Ausbau der, der Umgebung angeht da habe ich jetzt versucht ein bisschen nachzuhelfen aber ähm, ist halt so ein bisschen fraglich, ich meine die automatisierten äh, Arbeiter, die bauen dann einfach äh, auch gerne mal wieder die äh, ja, die Bewässerungsanlage in eine Mine um wenn sie das irgendwie für besser halten ja weiß ich nicht da kann ich jetzt nichts gegen machen ich baue erstmal so Bewässerungsanlagen und Minen wie ich es für richtig halte und dann sollen sie es halt wieder umbauen. Wenn sie meinen, das ist gut. Ich meine, die, äh, schauen, ja, die schauen ja selbst, ob... Ja, hier sind auf jeden Fall Bewässerungsanlagen wichtig. Äh, die schauen ja selbst irgendwie immer ein bisschen, ob... Ob, ob, ob, ob, ob, ob. Jetzt werde ich gerade abgelenkt. Wo ist das denn hier? Ah, okay, neue Städte. Ja, die schauen selbst immer ein bisschen, äh, ob die Stadt noch wächst oder nicht. Und ja, und dann wird dann entsprechend äh, gehandelt. <lacht> und Mine gebaut oder Bewässerungsanlage gebaut. Order is restored. Okay, ein neues Element ist fertig. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, welches. Komischerweise. Nö, ja, das hier vorne sieht alles schon ziemlich vollständig aus, muss ich sagen. Ja, das ist das Cockpit. Hier sind ein paar... Sieht ein bisschen aus wie bei Star Trek. Hier ist irgendwie die coole... Hippie Lounge. Mit Vergnügen und Pools und sowas. Stasis Chamber. Das hier sieht irgendwie nach Maschinen aus. Oder Vorräte. Vorräte scheint es zu sein. Das ist hier Maschine, alles. Ja, ja. Okay. Ah ja. Party Lounge. Genau, das ist dieser Vergnügungsbereich. Sicher auch nicht unwichtig, um die lange Zeit ähm, ja, im All unbeschadet zu überstehen. Und ein weiteres Element ist fertig. Ich sehe auch nicht welches. Irgendeins ist fertig. Das sehen wir gleich im Nachhinein. Die Fuel Cells. Okay, da hinten. Ja, die sahen auch schon fertig aus. Dann mach du mal auch Tempel. Yep, yep, yep. Machen Sie weiter, machen Sie weiter. Das ist Aquadukt fertig. Jetzt kann die Stadt endlich weiter wachsen. Bristol braucht auch noch eine zweite Mac-Infantry. Wäre natürlich cool, wenn ich hier die Factory hinkriegen würde. Das ist halt auch noch ein bisschen Zukunftsmusik. Okay, in dieser russischen Stadt mit A. In der russischen Stadt mit A ist offenbar etwas zu beheben. In Grozny auch. Weitere russische Stadt Flensburg. Was? Was war das? Was ist Ex-Host? Oh, Kohle nicht. Kohle und Uran habe ich nur eins. Da muss ich, ja, äh, das darf nicht ausgehen. So, und der Aegis Cruiser, den wollte ich doch bestimmt gar nicht erst, gar nicht erst bauen. Naja gut. Äh, Flensburg und Grozny und noch so eine andere Stadt. Russische. Da ist Flensburg. Ah ja, genau, und das hier. Und ich glaube, Grozny ist hier nicht im... Die ist hier oben, richtig, richtig. So, jetzt habe ich hier diesen Aegis Cruiser gebaut. Unbeabsichtigt. Sollte bestimmt irgendwas Sinnvolles wie ein Tempel gebaut werden. Ja, dann fahr halt hier irgendwie... Ja, hier zum... Genau, einfach dazu. Oh, hier ist auch noch viel zu tun. Da fehlt noch alles ringsrum. Aber es fehlt auch noch die Schienenanbindung nach Cars, Carly Style. Okay. Hier fehlt noch ein Bergwerk. Und dann baust du das noch. Das sieht alles sehr schick aus. Du kannst hier mal die Verschmutzung beheben. Okay, wohin mit dir? Hier liebäugel ich ja ein bisschen mit der Schiene warum auch immer, einfach, weil ich damit liebäugel. Gut, gut. Und hier bei München ist noch ein Feld ungenutzt. Jetzt tut sich hier irgendwas und ich sehe gar nichts, was sich tut. Sieht aus wie ein Leck, ist es aber nicht. Oh ja, die nächste mek infanterie die fertig wird, muss mal nach äh, Stendal. Da ist ja noch gar nichts. Hier werden so vereinzelte Schienen gebaut, wahrscheinlich um die äh, Produktion noch zu boosten. Okay, Ipswich. Hier, die werden wir. Die Fregatte, des benden wir hier. Ja, genau. Das gibt doch mal einen ordentlichen Schub für die Factory. Das ist doch hier behoben. Was willst du denn? Chemnitz braucht eine Straßenanbindung. Und hier stehen irgendwie viele rum. Wollen wir nach Elefantin einen Shortcut bauen? Ein Schienen-Shortcut. <lacht> Berlin hat ein Kolosseum gebaut, kann mehr Steuern einnehmen. Dann die Kathedrale als nächstes. Was bringt eigentlich hier so ein Steuerfuzzi? Das sehen wir gar nicht. Ja, sieht man leider nicht. Disorder in York schon wieder. York ist eine kritische Stadt. Oh, ja, hier ist ja noch viel zu tun. mal eine Bank gebaut. Ich glaube, das Geld ist im Moment erstmal wichtiger, weil wir auch überall Geld verbrauchen. bald alles fertig. Umso weniger Probleme hat man mit, mit seinen Leuten, je mehr Vergnügungsspots uh, da vorhanden sind. Es ist wieder etwas fertig geworden. Ich glaube, das, Life, das Lebens ist Lebenserhaltungssystem. Das war, glaube ich, vorher noch nicht fertig. Genau. Eine Bank und damit mehr Geld. Oh, hier ist schon alles fertig, außer das Vergnügungs... Vergnügungssystem, nenne ich mal so. Ich kann auch noch die Police Station bauen, aber eigentlich, ja, wenn kein Krieg herrscht... Do the bank Okay, die Stadt schrumpft In Potsdam ist das Aquädukt fertig Verrückt Aber Potsdam kann wachsen Weil einfach Maschinen gebaut wurden Das ist gut, das ist gut ja, was können wir denn noch bauen in Potsdam? Dann können wir auch hier so Tempel-Scheiße bauen, aber die sind ja schon alle glücklich. Was will ich denn noch mit einem Tempel? Also kann ich hier weiter irgendwie auf mac infantry setzen und die anderen Städte ausstatten? Auch so eine Granary? Oh, ja, wäre nicht verkehrt, dann wächst sie schneller. Wenn sie schon wächst, dann wächst sie wenigstens schneller. Hier ist das Aquaduct fertig, das ist sehr schön. Dann kann die Stadt nämlich auch endlich weiter wachsen. Und eine Library wäre auch nicht verkehrt hier den demnächst mal. Wir haben eine weitere Stadt übernommen. Ein weiterer kultureller Übertritt. Und zwar New Washington will mein sein. Und das akzeptiere ich natürlich sofort. Ja, äh, wir haben sogar eine Mac Infantry gleich dort drin. Das finde ich fast ein bisschen seltsam. Happy American Laborer. Sogar äh, dunkelhäutige, schwarze Amerikaner sind hier in den Städten. Das finde ich gut. Ja, ich äh, guck mal nochmal rüber. Wo war denn das jetzt? Hier dehnt sich überall die, der Einfluss aus. Aha, okay könnte natürlich auch äh, Spokane relativ schnell betreffen. Das mit der Kultur, weil die sind, das ist ja auch nur eine Viererstadt. Mache ich mich auf jeden Fall bereit hier in dem Bereich. Das ist gut, das ist gut. Ja, hier muss, hier muss gereinigt werden. Das ist nicht gut. So, und hier oben habe ich mich auch schon breit gemacht. Die neue Stadt macht sich ganz schön fett. Potsdam sowieso, das schneidet hier so richtig ins Fleisch von den anderen hinein. Agrippa und äh, Syrene sind jetzt auch am Wachsen. Das ist auch gut. Ich meine, wenn Potsdam hier so weiter so vorliegt, ja gut, jetzt kann ja auch nichts mehr kommen, aber äh, Olympia ist ja auch irgendwie so ein Kandidat das ist ja auch nur eine Vierer bisher hier kommt sicherlich auch gleich wieder eine Vergrößerung äh, vielleicht könnte das auch äh, ja, hier Hand und so mal betreffen durchaus möglich okay dann machen wir hier weiter Ah, jetzt mach jetzt mal hier den Anschluss an diese. Ressource! Hä? Was soll das denn? Du solltest hier hingehen. Schritte verschwendet. So ein Schrittverschwender. Mach mal da auch noch Bewässerungsanlage. Ja, und in Coventry genau, ja, hätte ich schon wieder fast vergessen. Hier sind irgendwie zwei Städte, drei englische Städte sind hier irgendwie schon wieder voll am Rumhorrorn. Bueno, Bueno. Weg damit, Verschmutzung mögen wir nicht. Sehr schön. Ihr könnt ja auch noch so einen Shortcut machen, den mache ich doch glatt. Ja, bei Shabu gibt es ja noch Dschungel, der muss auf jeden Fall weg. Und das ist ziemlich cool, dass da schon eine Verteidigungseinheit drin ist, aber es, es wundert mich fast ein bisschen, aber okay. Und dann auch nur Mac Infantry. Habe ich irgendein Weltwunder gebaut, was mir eine Verteidigungseinheit schenkt bei kulturellen Übernahmen? Krasse Geschichte. Oder fehlt irgendwie noch eine Stadt? Ich, meine, ich werde ja bald äh, Städte haben, äh, wo dann auch die kulturellen Sachen alle komplett ausgebaut sind. Dann werde ich wieder weiter Siedler bauen und gucken, dass ich noch den Rest der Landfläche irgendwie komplett bedecke. Okay, hier muss die Straße gebaut werden. Beziehungsweise am besten gleich die Schiene. Eine Runde um. Eine weitere Runde um. Oh Leute, unser Raumschiff ist bald fertig. Okay, die, Englischen, die Engländer wollen eine Audienz und wollen unsere World Map. Wie zur Hölle ihr, kommt ihr darauf, dass wir euch das geben werden? Okay, dann haben wir jetzt hier auch wieder was fertig gebaut. Mann, ist das eine große Stadt. Da werden wir was für den Umweltschutz zu tun. Vorweg hat das Hospital gebaut, aber die Fabrik noch lange nicht. Oh, und noch nicht mal ein Courthouse. So, München hat jetzt die Kathedrale auch fertig. Ich glaube, jetzt ist hier wieder alles fertig in München. Ja, von daher, ne, Siedler hatte ich ja angekündigt. Beziehungsweise wäre auch cool, wenn irgendwo noch mal eine mac fertig wird. Oh, oh, oh, hier wird langsam alles fertig. Docking Bay, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wo die ist. Die Docking Bay sieht man vielleicht nicht so gut. Mhm, so sieht es aus, okay. Tempel. First Tempel. Hier ist auch die Kathedrale fertig. Na dann äh, bau du doch hier mal die Mac-Infantry. Ich glaube, sonst gibt es hier auch nichts anderes mehr zu tun. Die fehlende Mac-Infantry baut ein Hospital. Geht's also auch weiter? Ja. Macht mal, macht mal. Da ist der erste Tempel fertig, Kolosseum als nächstes, hier auch ein Tempel, Kolosseum als nächstes, hier ein Kolosseum, da fehlt sicherlich noch die Kathedrale, Police Station, habe ich ein bisschen umsonst gebaut, aber habe ich trotzdem gebaut, Kolosseum, Kolosseum, Disorder in Richmond, Schon wieder eine englische Stadt. Diese Engländer immer. Oh, hier kann ich noch eine Offshore-Plattform bauen. Das bringt mir noch richtig was. Das werde ich natürlich als nächstes machen. Oh, jetzt ist hier noch was fertig und uh, in zwei Runden ist alles erledigt. Äh, was ist jetzt hier fertig geworden? Bäh, keine Ahnung. Irgendwas die stasis man. ich dachte, die wären schon fertig gewesen naja wohl doch nicht diese Stadt muss noch schön wachsen wenn jetzt hier erstmal noch mehr äh, in der Wüste gebaut wurde dann geht es so richtig ab aber direkt mit Schienen, weil ohne Schienen gibt es nur eine Nahrungseinheit. Yes. Okay, ähm... Kolosseum. Okay, können wir auch mit dem Vergnügungszeug anfangen. Und diese Kathedrale fertig. Und damit auch alles irgendwo... Ja, okay. Dann mach du mal auch noch so einen Siedler. Hier gibt es jetzt einen Hafen. Guter Boost. Mit dem Hafen, was das Wachstum angeht. Da ist sicherlich auch das Hospital nicht mehr weit, aber wir versuchen erstmal, die Fabrik zu bauen. Ah ja, Schienen muss ich bauen, weil sonst... Ups, was war das? Das ist wohl irgendwas anderes. Ähm ja, Schienen muss ich bauen, sage ich. Äh, sonst gibt es da nicht mehr... Ähm Keine Ahnung, wie es heißt. Mehr Dings. Ja, genau, mehr Dings. Und weniger Dongs. Yes. Okay, äh, Berlin, alles in Ordnung, alles äh, prächtig. Ja, Schienen können sowieso noch überall gebaut werden, weil das ja tatsächlich nochmal so einen Boost gibt an äh, einigen Dingen. Also mach das mal. sieht das alles schon sehr gut aus? Alles schon sehr fertig aus. Ich. Hier, wie gesagt, könnte ich noch eine Stadt bauen. Ist so leer dort. Ah, hier bei New, New Königsberg könnte ich ja mal dafür sorgen, dass hier endlich weiter ausgebaut wird. Da sieht es ja echt spärlich aus. Nein, verklickt. Okay. Sehr gut, jetzt fehlen nur noch die Berge. Und dieser Wald muss weg. Er muss abgeholzt werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber auch wirklich gar keiner. Da gibt es noch ordentliche Nahrungsmittel. Reinigt die Pollution. Bitte, bitte, reinigt die Pollution. Da, geht, da geschieht viel zu viel von selbst. Ich habe zu wenig zu tun. Wenn man um Leipzig herum noch überall ein Schienennetz baut, dann wächst die Stadt noch stärker. Mm, okay, hier ist dann ja noch ein großer Wald, der kann auch weg. Gut, eine weitere Runde um mhm. Wir haben doch auch schon einen äh, Mutual Protection Pact mit irgendjemandem Ich sage immer die siox aber die siox sind das gar nicht uh, Weiter geht's, wieder etwas fertig Ich glaube Storage Supply ist fertig geworden I told you so! So, okay. Tempel. Disorder in York. Ja, das habe ich verpeilt. Engine ist auch fertig. Hätte ich schon beim letzten Mal beheben müssen mit der Disorder in York. Zum Glück haben sie keine. Äh, nichts kaputt gemacht, die dortigen An Einwohner. Anwohner. Äh, was? Kohlekraftwerk? Oh nein! Äh, scheiße. Das Hydroplant existiert trotzdem. Naja. Aber mach das mal wieder weg hier. Wir wollen, wenn denn, wenn denn Solar? So, hier ist der Siedler fertig. That's cool. Und äh, wenn wir mehr Siedler haben, dann brauchen wir natürlich auch mehr Mech-Infantry. Ja, Factory wäre echt nicht schlecht, damit es hier mal ein bisschen flotter vorangeht, aber wenn von der Factory auch alles in in äh, b -b -b -b die Korruption geht, dann bringt es natürlich auch nichts. Ja. Wissen wir ja noch nicht. Versucht's einfach mal. Disorder in Norwich... Ist norwich und york hier ist das kolosseum fertig last cathedral in richmond auch Auch der Siedler fertig. Wir auch mal Mac infantry machen. Die Z Strikes Jena. Und hier ist ein Recycling Center fertig. Oh, da fehlt ja noch viel. Da fehlt ja noch die Bank. Dann baut mal eine Bank. Okay. Da war irgendwie noch mehr Civil Disorder. Ich hoffe, das kriege ich auf die Kette. York. Sirium oder so. Das habe ich doch nicht selbst gebaut. Das habe ich doch irgendwann übernommen. Ah ja, okay. Nee, über erobert. Erobert. Das habe ich erobert, das Städtchen. Und dann Münster. Im schönen Münsterland. Ich weiß gar nicht, ob das schön ist. Oh, hier wird gar kein Hospital gebaut. Ich das mal Das ist jetzt glaube ich mal wichtiger Diese Stadt ist jetzt auch Per Schiene angebunden Oh, Burwick noch nicht Dann machen wir das mal Neumünster werde ich gleich mal... Ja, okay, okay. Das hier muss weg. Da sieht es jetzt auch gut aus. Dann schauen wir mal in New Königsberg. Da ist doch noch mehr zu tun. Ja, hier zum Beispiel. So, der fertige Siedler, den, den schicke ich jetzt wirklich hier hin. Dann klaut er zwar den anderen Städten, Städten ein bisschen was weg, aber... Es ist, äh, wäre schade, um das viele Land... So, und den Siedler... Der kann ja dann noch hierhin, vielleicht da wo... Eigentlich hätte ich doch auch noch irgendwo eine große Lücke... War das nicht so, dass da noch irgendwo eine große Lücke war? Ja, hier ist auch alles noch nicht ausgebaut, da kann man das schlecht einschätzen. Hier so vielleicht. Da macht sich das auch besser. Ja, Schickt den mal darüber. Kann auch selbst laufen. Der Wald muss weg. Ja, du hast da einen kleinen Fehler begangen. Hier ist jetzt alles fertig. Jo, schick, schick. Trischick, trischick. Dann helf du mal auch hier bei New Königsberg. Ja, gut, das lasse ich mal irgendwie automatisiert machen das ist mir zu gefährlich ah, Leipzig ist doch meine, Leipzig ist doch meine Metropole Leipzig unterstütze ich jetzt hier, da baue ich, da baue ich jetzt noch mehr da baue ich jetzt noch mehr ähm, damit die Stadt wächst ja. eine weitere Stadt angebunden. Huch, hier fehlt noch was. Okay, jetzt kommen wieder die ganzen Automatisierten, die wir jetzt nicht mehr sehen, weil wir ja die Schienen gebaut haben. Das spart eine Menge Zeit, denke ich, dass wir das nicht mehr sehen nicht mehr ertragen müssen. Aber es spart immer noch nicht genügend Zeit, finde ich, weil es dauert doch immer noch ganz schön lange, was ich, wenn sich hier was tut. Okay. So, bevor die Runde zu Ende ist, äh, beende ich dieses Let's Play und äh, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, weil nämlich beim nächsten Mal äh, das Raumschiff fertig werden wird. Und äh, dann heben wir jetzt die Spannung. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.